Hallo und willkommen zu diesem ganz flinken Video. Ich möchte euch zeigen, wie ihr URLs oder wie auch immer man das ausspricht, gemeinsam mit ShortShare verknüpft. Weil ich persönlich hatte da meine Problemchen am Anfang, weil ich viel zu kompliziert gedacht habe. Ist auch egal, ich zeige euch direkt, wie das hier jetzt funktioniert. Zuerst müssen wir in unseren Browser gehen und wir benutzen erstmal unsere eigene URL, die wir eingeben. Das ist in meinem Fall http short und wir gehen direkt in den Admin-Bereich von eurem Short-Link, den ihr so verwendet. Und jetzt müssen wir erstmal unseren API-Key rausbekommen. Das klingt jetzt hochtechnisch, ist aber echt nichts Besonderes. Wir müssen nur einmal hier oben in Tools. Je nachdem, ob ihr noch ein Theme benutzt, kann das Ganze woanders sein. Ich benutze jetzt hier basic URLs einfach weil es die meisten verwenden, nehme ich an. Klicken wir einmal drauf und dann scrollen wir einmal ein Stück runter hier zu Secure Passwordless API Call. Hier sehen wir den Secret Signature Token und den kopieren wir uns jetzt hier einmal. Der ist auch grau unterlegt, wie ihr hier seht und den einfach rauskopieren. Der sollte bei euch so ähnlich aussehen, natürlich nicht genauso, weil wie hier schon steht, der ist geheim bei jedem anders, damit wirklich nur ihr auf euren Service zugreifen könnt. Den haben wir jetzt kopiert und jetzt können wir auch das Ganze hier schon wieder minimieren und hier in unser Short Share reingehen. Gehen einmal auf Preferences oder wie auch immer das auf Deutsch heißt, ich habe es auf Englisch jetzt. Und dann, bei mir sitzt schon ausgewählt, Jules, weil ich das schon mal eingerichtet habe. Ich habe das Programm gelöscht, aber hat nicht so ganz geklappt. Bei euch wird hier irgendwas anderes eingestellt sein. Ihr wählt zumindest aus dieser Liste Jules aus und auf keinen Fall Custom. Wählt einfach Jules aus, macht alles einfacher. Dann gehen wir auf Configure. Und jetzt wählen wir unter Endpoint, wie es hier schon vorgeschlagen wird einmal unseren Link-Shortener, die Domain-Adresse davon, slash, apiphp Das sollte bei euch, wenn ihr da nichts irgendwie selbst Hand angelegt habt, genauso heißen. Und als Secret Signature Token Fügen wir einfach das ein, was bei uns schon in der Zwischenablage gespeichert ist. Das haben wir ja gerade eben kopiert. Gehen einmal auf Einfügen, zack. Und wir können hier noch aktivieren, ob wir eigene Keywords benutzen wollen. Ich aktiviere das mal für den vollen Funktionsumfang. Klicken auf Speichern, dann hat es gerade kurz geladen und das war es schon. Das ist jetzt voreingestellt, ist alles konfiguriert. Wir können gerne nochmal prüfen, indem wir draufklicken. Sieht alles gut soweit aus. Dann können wir das hier wieder canceln und den Service benutzen. Wir können das natürlich jetzt hier mal als Beweis, damit ich euch hier nicht betrüge, irgendwas kopieren. Hier eine Playlist, kopieren wir den Link und dann gehen wir hier rein in unseren Service. Neue Short URL. Das Ganze wird automatisch eingefügt und hier können wir jetzt unser eigenes Keyword auch noch einfügen, wenn wir das aktiviert haben. Ich nehme jetzt hier mal Test, klicke auf Shorten URL. Und dann wurde das Ganze kopiert. Wir können hier natürlich noch Benachrichtigungen aktivieren, wenn wir das wollen. Aber das hat jetzt natürlich nichts zum Tutorial zu tun. Dann füge ich das mal ein. Zack. Und es hat funktioniert. Ich klicke drauf. Und es öffnet hier Spotify direkt. Funktioniert alles einwandfrei. Das war es auch schon. Eigentlich super einfach. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn nicht, könnt ihr hier gerne Fragen reinstellen. Oder ihr schreibt direkt an den Support von wie heißt die Plattform, ich habe hab's wieder vergessen, von Shortshare. die antworten wirklich im Sekundentakt, also ich war wirklich geflasht, wie schnell das Ganze ging. Bis dahin, Tschüssikowski, das war's.